In diesem kurzen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man mit Tinkercad eine einfache Spielfigur erstellen kann. Unsere Spielfigur besteht aus drei Grundformen. Wir fügen diese nacheinander der Arbeitsebene hinzu und positionieren sie korrekt. Wir starten, indem wir aus der Liste rechts den Paraboloiden auswählen. Wir klicken diesen an und danach mitten in die Arbeitsebene, um die Form zu positionieren. Wir fügen gleich noch eine zweite Form hinzu und suchen die Kugel. Auch hier, wir klicken die Kugel an und positionieren sie neben die Form von vorher. Mit dem Pluszeichen auf der linken Seite können wir die Arbeitsebene heranzoomen. Die vielen Punkte rund um die Kugel helfen uns, die Kugel in ihrer Größe zu verändern und sie zu verschieben. Aus der Kugel soll der Kopf der Spielfigur entstehen. Sie ist noch etwas zu groß. Wir ziehen und quetschen die Kugel so, dass sie schlussendlich in allen Dimensionen 15 mm groß ist. Mit dem kleinen schwarzen Pfeil nach oben können wir die Höhe der Kugel verändern. Wir heben sie etwa 15 mm in die Höhe. Wir verschieben die Kugel, indem wir sie irgendwo packen und ziehen, ungefähr in die Mitte des Paraboloiden. Es muss nicht genau sein, der Computer wird uns gleich helfen, das genauer zu positionieren. Dazu ziehen wir einen Rahmen um beide Formen, wählen oben das Werkzeug Ausrichten und klicken die schwarzen Punkte an, um die beiden Formen mittig auszurichten. Als nächstes fügen wir einen Torus hinzu. Wir platzieren die Form nun wieder neben unsere Spielfigur. Als erstes müssen wir sie kippen. Je nach Perspektive kann das schwierig sein. Wir können die Perspektive verändern, indem wir den Quader oben links anfassen und ziehen. Dem kleinen Symbol hier können wir den Torus um 90 Grad kippen und wir verschieben ihn anschließend in unsere Spielfigur hinein. Die Höhe des Torus verändern wir wiederum mit dem kleinen Dreieck hier. Ich würde sagen, etwas so. Und richten auch jetzt alle drei Formen mit dem Ausrichterwerkzeug zueinander aus. Oh, der Torus schaut uns noch aus unserer Form hinaus. Wir klicken ihn an und verringern die Höhe etwas, sodass die untere Fläche der Spielfigur ganz eben ist. Die Spielfigur besteht jetzt aus drei Formen. Um sie zu gruppieren, wählen wir alle drei Formen, indem wir einen Rahmen über sie ziehen und auf das Symbol «Gruppieren» klicken. Jetzt kannst du deine Spielfigur noch personalisieren. Füge weitere Formen hinzu, um sie zu deiner ganz persönlichen Spielfigur zu machen. Du kannst zum Beispiel Augen, einen Mund, einen Hut oder etwas ganz anderes hinzufügen.